Ich bin Jamie Arthur und das ist meine Geschichte Heute bin ich alt, grau und schwach, doch als kleiner Junge habe ich viele Abenteuer erlebt Meine Schwester Ivy starb an einer unheilbaren Krankheit, als wir noch Kinder waren Ich war unendlich traurig und konnte nicht verstehen, dass ich sie nie wieder sehen kann. Als ich acht Jahre alt war, schenkte mir mein Großvater ein Buch mit vielen Geschichten und Sagen über Elfen darin. Eine Geschichte faszinierte mich besonders. Es soll ein Portal geben, geheim im Wald versteckt, über das man vielleicht mit toten Elfen sprechen kann. Eines Nachts nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und machte mich auf den Weg in den tiefen und dunklen Wald, um danach zu suchen. Das war mein größtes Abenteuer, das ich erlebt habe.